Hallo, heute Hi. machen wir noch mehr Omani. Bitte, du darfst moderieren. Ich bin hier in, ähm, in permanenter hab 8 stellung weil wir haben uns ein Plätzchen im Park ausgesucht. Und ähm, bis vor kurzem waren hier zwar Kinder, aber die haben in der anderen Ecke gespielt. Und jetzt sind es ja genau jetzt, wo wir angefangen haben mit dem Video, sind sie hier zu unserer Ecke gekommen und spielen mit dem Basketball. Und prinzipiell ist es ja nicht so schlimm. Bis auf das <lacht> <lacht> bis auf, dass der Ball ab und zu vorbei rollt. Ich find's witzig. <lacht> wirklich der Ball ist. So an der Kamera. Da ist die Kamera. Der Ball ist jetzt so dran vorbeigerollt. <lacht> ja. Es war kurz. Okay, er trifft sie, er trifft sie, er trifft sie. Hat er genau. aber nicht. Und ich bin in halb stellung weil ich immer, egal wenn ich auch als ohne Kamera oder so in einem Park bin, wo Leute mit Ball spielen, ich bin immer so auf, okay, jetzt fliegt er her. Oh, jetzt erwischt es mich. Ah, nicht den Rücken zu bekehren. Genau, deshalb bin ich äh, super entspannt bei diesem Video. Ja, so, wie geht's dir? Ich bin total entspannt, weil heute machst du ja die ganze Moderation, es Was? ist sowieso Sakura. Und äh, deine Reise, du kannst mal von Kyoto gestern erzählen. Deine Reise? Deine Reiseplanung. Entschuldigung, da so, fehlt es. Danke, das war jetzt. Danke. Deine Reiseplanung. Gut, dass wir das wir ja auch mal besprechen. <lacht> <lacht> ähm, meine Reiseplanung. Ja, gestern wollten wir. Wir wollten einen Specialplatz für Sakura wieder äh, entdecken. Beziehungsweise also Specialplatz. Ich habe gegoogelt wo einfach schöne Plätze sind, was man halt so macht als Touri. Und äh, genau, und dann waren in Kyoto natürlich ganz viele Plätze. Und ich dachte mir, das ist ein guter Zeitpunkt, um einfach sich auch mal Kyoto nochmal anschauen. oder überhaupt mal nicht nochmal, sondern überhaupt mal anzuschauen. Äh, und habe mich dann für den Bambuswald entschieden, dass wir da in die Gegend fahren, weil das sah sehr grün aus und viel mit Park auch. Und wir hatten ja schon davor erwähnt, genau, dass der Local aus Couch, vom Couchsurfing auch gemeint hatte, geht dahin. Genau. Wie heißt es? Ashiara? <lacht> Arashiyama. Arashiyama, fast, oder? <lacht> das ist der toru hotspot schlechthin in Kyoto, wenn es um die Kirschblüte geht. Anscheinend. Ja, mhm. hat auch er gesagt. Ja, er. Äh, äh. mhm. Google meinte das auch. Äh, genau, dann sind wir da hingekommen. Die Fahrt war, fand ich, die Hinfahrt war ziemlich entspannt. Also, die war, ging recht schnell und wir hatten von so einer App, Japan Travel die, die App. App. Die JPEN Travel App, ja. Genau. Die äh, Official Die Japan Official Travel App. <lacht> genau. Hatten wir die Route. Ähm, also, waren wie, nie welcher Zug und sowas. Und das ging dann super easy. Ich muss mich jetzt echt so dran erinnern, was war ist. <lacht> Ja, genau, und Dann sind wir da ausgestiegen und war halt voll schon. Voll mit Toures und äh, Hotspots. Wir haben Pommes gegessen. Ohne Ketchup und ohne Besteck. Und weil wir nicht wussten, wie das so aussieht in dieser Area, haben wir das gleich beim Bahnhof gemacht. Und die waren, ja, waren okay, aber es waren halt so Bahnhof-Pommes. Ja. Und dann sind wir rausgegangen haben gemerkt: oh krass, überall rundherum gibt es Fressbuden ja. und alles Mögliche. Und also auch Pommes Und nochmal. Und auch Pommes nochmal, wahrscheinlich das Bessere. Aber in dem Bahnhof waren äh, alte Dampflokomotiven ausgestellt, ah, ja. drei Stück. Da konnte man direkt rangehen, anfassen durfte man sie nicht, einsteigen auch nicht, sind überall Schilder. Aber man konnte sehr nah rangehen und sich das mal anschauen. Und die waren richtig groß und fett. Ja, ich fand, ich war übelst überrascht, dass die so riesig sind. Ja, die Räder halt also, so mit 1,50 Meter Durchmesser und solche Geschichten. Also krass. Ja, ich ja. dachte immer, Dampflokomotiven sind kleiner. Also Gott jetzt sagt die der Vogel ist ein Ball. <lacht> Ganz ruhig. Also. <lacht> genau, und. Ja, dann haben wir uns die Dampflokomotiven noch da angeschaut. Es werden auch Pianos rumgestanden, also Klaviere, Klaviere ein Piano. Das war witzig, da draußen stand dran, äh, Dampflokomotiven und Pianomuseum. <lacht> da kommt man da rein, hat man auf einer Hälfte quasi die Dampflokomotiven. Und auf der anderen Hälfte steht ein Flügel auf so einer kleinen Bühne mitten im Raum. Dann ein äh, normales Klavier halt an der Wand, was offen ist, wo man drauf spielen kann und wo auch Kinder drauf gespielt haben und geklimpert haben. Dann noch mal eine Orgel auf der anderen Seite an der Wand, an stimmt, der Stirnseite auch, und ein Cembalo davor. Also irgendwie... Und, und die waren auch wirklich dafür gedacht, dass Leute sich hinsetzen und spielen? Also das Klavier, ja, ja. Also ja. Die Orgel auch, oder? Ich habe nicht drauf gespielt, keine, keine, keine Angst. <lacht> nee, aber es war sogar ein kleines, also ein Mädchen hat so gespielt mhm. und die Leute haben dann auch geklatscht, finde ich süß. Also. Ja. Ähm, genau, und dann sind wir Richtung... Bambuswald ja. gelaufen und das war einfach Tourimeile schlecht hin, also richtig richtig voll. Ähm, das war dann schon so. ah ja, Entschuldigung, ja. Und es ist eigentlich, es ist immer nur mehr geworden, je näher man zu diesem Bambus äh, Pass gekommen ist. So. Und der war, muss man sagen, echt super schön. Aber ich glaube, ich habe mit allen Hotspots, wo wir bisher waren, das gleiche Problem. Es sind halt Hotspots. Es ist halt. Es, Wir waren schon extra Grund. unter der Woche und mittags ja. mehr oder weniger. Ja. Und cool. trotzdem war da ähm, ganz viele auch Einheimische im Kimono. Das war sehr schön. Ja. Das war wirklich die sehr schön. Die aber ja. halt auch extra dahin kamen, um halt sich dahin zu stellen und ein Foto zu machen. Ja. Genau, um ja, Sakura halt auch zu feiern, ja. so die Kirschblüte. Und dann. Äh, war sehr schön, aber fand ich eben die Kimonos zu sehen. Ich bin sehr beeindruckt. Also ich finde die Männer-Kimonos mhm. super schön. Die haben so eine Jacke nämlich drüber. Und diese Jacke hätte ich gern. Also die hat einen super schönen geraden Schnitt. Die Länge mich, echt auch. Hast du dir deswegen den Second-Hand-Laden heute angeschaut? Ah ja. <lacht> ich glaube, da kriegt man keine so Kimonos. Äh, ich ja, glaube wirklich, auch, die sind ja. sehr, sehr teuer, weil die wirklich sehr hochwertig aussehen. Und die fallen super schön. Also die kosten auch. Also da waren auch einige Läden, da hättest du Kimonos und sowas kaufen können. Äh, ich komme mir aber auch, also ich glaube, ich würde jetzt äh, gar nicht reingehen und vor allen Dingen in Männer-Kimono <lacht> <Ist er nicht? lacht> fragen. Ich weiß nicht, ob die dazu konservativ sind oder so auch. Vielleicht eher im Secondhand, ja. <lacht> dann nehme ich dich als Puppe kurz. Hast der? Oh ja, den nehme ich für, <lacht> für dich. Hm. Ja, du wirst, wirst du vielleicht Forscher sein, aber da habe ich dann immer doch etwas auch... Respekt einfach vor so Traditionen oder sowas, gerade wenn es so alte Geschäfte sind oder so. ist vielleicht etwas unsinnig, aber trotzdem habe ich einfach und äh, trotzdem, die Männer also teilweise richtig, richtig schön und der Stoff auch und die Farbe halt immer die Farben auch sehr, sehr schön, sehr dezent. Frauen Kimonos auch sehr schön, ich finde die nur immer oh wow, also du merkst richtig wie eingeschränkt sie sind in ihrer Bewegung so finde ich durch den Gürtel. Der halt super schön ist. Ähm, ja. Wie fand du? fandest du die Kimo-Session da? Ah, okay. Ich fand den Bambuswald sehr krass. Der war am Anfang so still, aber dann später, äh, als wir ein Stück höher kamen, glaube ich, war es, wo dann der Wind auch rankam, dann klang das sehr schön nach Bambuswald. Gibt auch ein Video von? Findet ihr da weiter unten. Ja, und der. Äh was er nicht hat oder gar nicht so krass wie der letzte Bambuswald, wo in dem wir waren, war äh, so knacksen vom Wachsen. Mhm. Wahrscheinlich haben die vielleicht auch so Wachstumsphasen und ähm, der hat gar nicht so schön geknackst die ganze Zeit. Ah, oh je, das raschelt jetzt die ganze, Zeit, die ganze Zeit. ich tue, mal, tue das mal hier weg, genau. <lacht> ähm, genau, aber auf jeden Fall sehr sehr schön. War halt so voll, dass man es nur bedingt fand ich auch genießen konnte, weil einfach permanent Leute an einem vorbeigerast sind auch und ja, genau, trotzdem sehenswert mhm. und dann ging man so weiter und kam halt weiter in so Park, Area mit vielen Tempeln und auch, also viele nicht, aber größere, aber wir haben alles geskippt, also wir sind in keine Tempel und keine Schreine auch rein, wir wollten eigentlich einen schönen Spot finden zum Hanami machen. Es hätte auch einen kleinen Park oben eher auf dem Hügel noch gegeben. Ja, also den haben wir irgendwie rechts liegen lassen. Den haben wir rechts liegen lassen, ich glaube, weil wir dachten, also ich dachte, den Fotos zufolge und von so den Reviews auf Google, dass halt unten bei der Bridge mhm. so der Hotspot, Hotspot ist, weil da viele Kirschblütten sind. Und ich dachte mir, hm, cool, wenn da viele Kirschblütten sind, dann findet man ein Plätzlein da auch. Ja. Ähm, war genau. aber gar nicht so. Nee, war überhaupt gar nicht so. Also, da waren zwar schon Kirschbäume, aber die standen immer so einzeln oder mal so in einer Dreierreihe oder Viererreihe. Mhm. Und dann war so ein kleiner Hain, wo vielleicht so zwölf Bäume standen, 15 Bäume. Wenn überhaupt, ja. ja. Aber, mhm. So in der Drehe und ähm, da zog es auch wie Hechtsuppe. Das war das Problem Weil das halt mich. an einem Fluss war daneben und da kam vom Berg schön der Föhn runter und damit war es richtig kalt an diesem. Äh, oder zugig. Zügig, es war, ja. ja. An diesem. Ähm. Zügig. Es <lacht> war zügig. Ja, ja. zügig. Wir haben dann versucht, noch weiter äh, zu laufen und noch einen anderen Spot zu finden. Aber das war da alles nicht so schön mehr. War doch keine nee. Touris mehr. Ja, da waren war halt Tourist mehr. Ich glaube, es wäre wirklich also diese kleine Gabel. Wie haben Kirschblüten essen ja. von Omani zubereitet. Sehr schön. Ähm, und kleine Törtlein, die wir also, so Schoko. Ich glaube, bei dir Muss sieht man es gut, bei dem Zähler. Mit einer Mandel, das ist Schoko. Ähm, genau. Äh, ja, ich glaube, dieser kleine Park, der wäre es gewesen oben. Da war mhm. nicht zu so viel Wind, da waren kleine Kirschblütenbäume, aber schöne auch. Und ja, und ich habe auch gestern dazu dann so gemeint, man muss halt einfach so die Spots wissen dann. Also ja. im Sinne von, wenn man halt sich ein bisschen besser auskennt und dann so seinen Platz hat, dann dann ist irgendwie, glaube ich, das besser, weil man sein Picknick zusammenpackt am Morgen. Dann geht man dahin zügig, man weiß, wo man hingeht, man packt seine Decke aus und man entspannt einfach drei, vier Stunden und betrachtet die Kirschblüte. So. Man muss quasi mit dem Sonnenaufgang starten eigentlich, um vor allen anderen auch da zu sein. Ja, wobei das stört mich dann, glaube ich, gar nicht, wenn die alle neben einem Picknick machen. Also, weil Ach so man ja, nee, ja, ich meinte so, eher, weil man sich da kaum durchbewegen konnte oh, ja, auf der ja, Brücke. Ja, ja. Und die haben auch dort, obwohl es ein Touri-Hotspot ist, keine Bürgersteige, keine Gehwege. Die Leute müssen quasi auf der Straße rechts und links laufen oder kleine Gehwege. Gehwege weiß, waren ja, wir gerade bei der, ja. bei der Aber die, die reichen vorne und hinten nicht aus. Und lassen da trotzdem die Autos durchfahren. Aber ich muss Bus, auch ganz ehrlich der sagen, Bus, als der Autofahrer Der wirst fette du auch Bus mit... huft da wie blöde, damit er überhaupt noch durchkommt. Dann würde ich doch als Kommune sagen, nee, das Ding ist dicht. Aber ich, will auch der ne? Zeit, ich bin doch als Autofahrer, das Dann kommst du da halt nicht rein mit dem Auto. Punkt. Du es draußen abstellen und mal die fünf Meter laufen. Du kriegst halt Sondergenehmigung, wenn du irgendwie eine Behinderung hast oder so. Aber ich, ich habe mich gefragt, warum die vorne das machen, weil wir ja wissen, für die war das auch super nervig. Ja. Ich, von Weitem dachte man, die parken alle da, die Autos, ja, weil die ja. einfach standen. Ja. Naja, äh, so viel dazu wieder zu den Autos. Achso, nee, aber ich meinte auch allgemein, man kennt dann sicher auch so die nicht-touristischen Spots, ja, ja, wo ja, einfach ja. ein kleiner Park ist, wo deine fünf Kirschbäume sind. So, und dann kann man das ganz entspannt machen. Mhm. Ich würde mich gedanklich schon fast wieder auf heute dann springen, aber Ach so, ja, kannst du machen, ich ja. froh, dass es hier wieder eine halbe Stunde Podcast wird. Weil, da-damm, heute haben wir uns dann entschlossen, und da habe ich gemeint auch Kirschblüte. Wir haben so einen schönen Schluss hier mit Kirschblütenbäumen die in Nagase River. Genau. Ähm, lass uns doch einfach hier so ein bisschen lang schlendern und da die Kirschblüte anschauen, wirklich so entspannt. Und ich muss sagen, ich finde, das war der schönste Kirschblütenspot, den wir bisher gesehen haben. Ja, Kyoto und Nara, ha! Tja, da kommt zum genau. Nagar. Wie hat er gestern zugesagt? Na, ich weiß Se, es aber Naga nicht. Nagase River Nagase, hier in Yao, das ist to be. <lacht> also auch nicht der gesamte River, sondern nee. nur so ein, ich weiß, zwei Kilometer Länge, Vielleicht aber, sogar, aber es ist ausreichend. Ein Kirschbaum am anderen. Ja, und so. Und wirklich, volle Blüten. Die, richtig schön, genau. Und da kann man die, finde ich, richtig schön betrachten und bewundern, und das ist sehr schön. Ist auch so hier das Spot für die Senioren, gerade zu der Uhrzeit. <lacht> Wo ich mich voll dazu zähle heute, weil ich bin nämlich kaputt. kaputt. Viel zu viel gewandert. Wir haben ja hier, hier auch noch, das wisst ihr noch gar nicht, angefangen, das hatten wir mal in Dresden schon, so eine 21-Tage-Challenge-Frühsport von, ein von Tina Halder, kennt ihr bestimmt alle. Die hat so eine kostenlose Workout-Challenge. 21 Tage vor Beginners für Anfänger. Ähm, die haben wir auch noch gemacht, mit der sind wir fast durch. Und sind wir fast die durch. hat echt zu gut ähm, Muskelkater geführt. Und dann noch laufen die ganze Zeit. Also ich bin froh, dass nee, wir heute nur so ein bisschen ein Stündchen hoch, ein Stündchen zurück. Und wir machen viel Sport, finde ich, finde ja, ja. ich sehr gut. Ja, ja. Aber man muss halt auch Pausen machen, ja, ja. sagt Tina auch. sagt Tina oder? auch, ja. <lacht> nee, Ist ja auch vollkommen, vollkommen in Ordnung. Also, aber ich bin äh, allgemein sehr froh, dass wir den Sport so in unseren Alltag einbringen können. Ja, ja. Demnächst kommt dann die 28-Tage-Rücken-Challenge. Ja, das ist die nächste, die wir dann machen. Die werden wahrscheinlich hier noch anfangen und dann den Backpuff fertig machen. So viel zu unserem Sportprogramm, bis euch ja. hier alle brennend <lacht> interessiert. Äh, genau, Wir packen euch ganz viele schöne Kirschblütenfotos von heute rein. Äh, ist jetzt auch dann bald schon wieder vorbei, der ganze Zauber? Also hier zumindest, zieht weiter nach Norden. Ja. Das heißt hier Kirschblütenfront. Ja. <lacht> das ist total witzig. Also für alle, die politisch ein bisschen aktiver sind und zum Beispiel die Apfelfront auch kennen, ist die Kirschblütenfront sehr witzig. Die Apfelfront? Ja. Es gibt eine Apfelfront? Ja. Das war eine Parodie von paar Parteilern, glaube ich, Partailerinnen, ah, okay. ähm, wegen Holger Apfel, diesem npd ah, alles klar. Ja, Da haben sie die Apfelfront kurz da ins Leben gerufen. War okay, ja. waren rote Winden, ah, okay. weißer Kreis mit einem schwarzen Apfel drin. <lacht> Kennst du nicht, war? Nee, kann ich nicht. Kannte ich noch nicht, jetzt kenn es. <lacht> genau, deswegen fand ich Kirschblütenfront, als ich das gestern las, sehr witzig. Ja, und äh, genau, wir genießen jetzt noch hier, ich weiß, den Park. Mhm chillen noch etwas. Ja, laden das Ding dann hoch mit den Bildern von gestern und von heute. Yep. Und was haben wir eigentlich die nächsten Tage vor? Arbeiten, habe ich gehört. Es ist wieder mit Arbeitszeit. Ich glaube, ich würde trotzdem immer mal so einen kleinen... Ach, dunk? Nee, den fängt er ab. Okay. Ähm, vielleicht so kleine Aus also Mini Ausflüge, also Mini-Ausflüge oder sowas. Am Nachmittag einfach zum Entspannen oder so. Mhm. Aber es ist wieder etwas Arbeitszeit. Jo. Ja. Gut. Dann... Bis die Tage. Habt viel Spaß. Einen schönen Tag und so. Ciao, ciao.